Vier Wände für ein gesundes, energieeffizientes und schönes Wohnen. Diesen Traum lassen wir bei BAUMIT wahr werden. Denn mit unseren Baustoffen entstehen Gebäude, die etwas besonders auszeichnet. Ein einzigartig ausgeglichenes, gesundes Raumklima. Unser Geheimnis dafür steckt in unseren diffusionsoffenen Dämmungen in unseren feuchtigkeitsregulierenden Innenputzen und in unseren hochwertigen Estrichen, die in den eigenen vier Wänden die Behaglichkeit schaffen, von der man immer geträumt hat. Unser Wissen um gesundes Bauen entspringt unserem Viva Research Park. Mit Hilfe der unterschiedlich gebauten, gedämmten und verputzten Forschungshäuser können wir entschlüsseln, welche Bauweise ein gesundes Raumklima ermöglicht. Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickeln wir im Bau mit Innovationszentrum gesunde Baustoffe. Dabei achten wir darauf, dass unsere Produkte beste Verarbeitung bei höchster Qualität garantieren. Und das in ganz Europa. An zahlreichen Standorten schafft unser engagiertes Team bei Kunden und Partnern Sicherheit und Vertrauen. Unsere verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung und ressourcenschonende Produktherstellung sind dafür genauso wichtig wie unsere eingespielte Logistik, die unseren Kunden eine termingerechte Lieferung gewährleistet. Für die optimale Produktverarbeitung stehen wir auf der Baustelle genauso zur Seite, wie schon im Vorfeld bei der Auswahl vielfältiger Farb- und Strukturmöglichkeiten. Unzählige Neubauten und Sanierungen zeigen. Den Traum vom individuellen und gesunden Wohnen lassen wir heute bereits wahr werden. Trotzdem entwickeln wir unsere Baustoffe immer weiter. Damit Menschen in Zukunft noch gesünder, energieeffizienter und schöner bauen, wohnen und leben können. Bau mit. Ideen mit Zukunft.